du und Sport ihr seid bis heute nicht die besten Freunde. Du hast öfters mal schon mal versucht, warst mal Joggen gewesen, dann warst du eine Weile im Fitnessstudio, dann hast du eine Zeit lang Yogakurse besucht, aber aus irgendeiner Weise hast du es nicht geschafft, es langfristig zu machen. Ich heiße Larissa Tissim, ich bin Ernährungscoach und Personal Trainer, möchte dir heute fünf, fünf Tipps geben, wie du es schaffen kannst, dass Sport und du beste Freunde sein können. Der allererste Punkt, der sehr, sehr wichtig ist bei deiner Sportaktivität dir die Frage zu stellen, bin ich eher Alleingänger oder bin ich eher der Mannschaftstyp? Denn wenn du eher Alleingänger bist, dann kannst du problemlos allein auch joggen gehen. Wenn du allerdings eher mehr Freude daran verspürst, in einer Mannschaft zu sein, dann wäre es super, eine Laufgruppe zu finden, weil dort wirst du auch dein Spaß und auch deine Freude aus dieser sportlichen Aktivität auch zurückbekommen. Der zweite Punkt ist wichtig. Der Weg zu deiner Sportaktivität muss geplant sein. Das heißt, Uh, ob du jetzt von der Arbeit nach Hause fährst oder von der Arbeit zu deiner sportlichen Aktivität. Der Weg muss kurz und einfach sein. Das heißt, wenn du ein Fitnessstudio findest, das super toll ist, aber allerdings der Weg dahin circa 30 Minuten dauert, kannst du dir die Frage stellen, wie lange wirst du das machen? Und was passiert, wenn du plötzlich kein Auto hast? wird es dir möglich sein, mit dem Fahrrad dahin auch zu kommen. Also wie gesagt, der Weg zu deiner sportlichen Aktivität muss geplant sein. Nummer drei. Nummer 3. Was bin ich bereit zu investieren? Zum Beispiel, wenn du Golf spielen möchtest, dann ist die Anschaffung, für all das, was ein Golfer braucht, ist relativ teurer als eine Laufkleidung. Und deswegen von vornherein ist es wichtig zu klären, wo liegt mein Budget für diese sportliche Aktivität, was kann ich mir leisten und vor allem, was kann ich mir auch monatlich Leisten damit ich das auch langfristig bezahlen kann, und viertens, <lacht> viertens, deine sportliche Aktivität muss in deinen Alltag auch passen. Das heißt, wenn du von morgens bis abends arbeitest, kannst du schlecht einen Kurs besuchen, der tagsüber läuft. Deswegen schau mal ganz genau hin, wie sieht dein Alltag aus und welche Kurse du tatsächlich auch ja, belegen kann denn das wirst du ja das wirst du ja langfristig machen das heißt wenn du etwas findest und das machst du während äh, deiner Urlaubstage das passt ja super in deinen Alltag aber was was wird passieren wenn du anfängst äh, zu arbeiten deswegen deine sportliche Aktivität muss in deinen Alltag passen. Zum Beispiel, äh, du gehst gerne joggen, das heißt, du kannst von mir aus auch morgens joggen oder abends nach der Arbeit. Das kannst du super toll einplanen. Allerdings, wenn ein Kurs im Fitnessstudio, ich sag mal, immer um 17 Uhr beginnt und du bis 19 Uhr arbeitest, dann wirst du ihn leider nicht besuchen können. Und fünftens, was sehr, sehr wichtig ist, Plane deine sportliche Aktivität ein in deinen Alltag. Das heißt, nimm es bitte als einen wichtigen Termin. Trag es in deinen Kalender ein. Schau bitte ganz genau hin, wie schaut deine Woche aus? Wann kannst du deine sportliche Aktivität in der Woche ausführen? Kannst du es zweimal machen? Kannst du es dreimal machen? Zu welcher Uhrzeit passt es am besten? Welche Termine hast du in der Woche und wo kannst du es tatsächlich einplanen, dass du eine Stunde, circa oder 30 Minuten deine sportliche Aktivität ausführen kannst? Und trage diese unbedingt in dein Terminkalender ein, Tag Und dieser Termin wird ausgeführt. In dem Falle, dass etwas dazwischen kommt und du es nicht ausführen kannst, dann wird dieser Termin in der Woche verschoben, aber dieser Termin wird nicht gestrichen. Und so schaffst du es, regelmäßig zu trainieren. Denn glaub mir, sobald du irgendeine Trainingseinheit ausfallen lässt, oder zwei, oder drei, oder fünf, dann wird es schwer sein, wieder zurückzukommen. Und damit das nicht passiert, plane bitte deine Sport, sportliche Aktivität in dein Terminkalender ein und halte, Unbedingt diese Termine. Ich möchte dich ermutigen, Sport ist super und hat mega viele Vorteile für deinen Körper. Und ich möchte dich ermutigen und dir sagen, es ist nie zu spät mit dem Sport zu beginnen. Deine Larisa.